Hallo ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und zwar mit meinem guten Freund, dem Retro-Joe. Nicht im Bild, aber per Sprache zugeschaltet. Hallo Joe, wie geht's dir? Hallo Panda, bestens. Schönen guten Tag an alle. Wir spielen heute Super Nintendo, denn das gibt's ja jetzt auf der Switch mit dem Switch Online-Gedönse. Und das ist die einzige offizielle und ohne weiteres spielbare äh, Möglichkeit für Super Nintendo Online-Multiplayer. Voll geil! Genau, und dafür machen wir natürlich jetzt mal einen kurzen Test, wie läuft das und äh, lohnt sich das, macht Spaß. Ja, und da habe ich mir natürlich den guten Joe geschnappt und wir haben uns überlegt, drei Spiele testen wir jetzt einfach mal an. Am besten Spiele, die nicht ganz so üblich sind, sage ich mal, äh, nicht so die ganzen Mario Karts und sowas, obwohl Mario Kart vielleicht schon, aber das kennt ja jeder. Aber um ja, mal euch zu so zeigen... Mal noch machen. Äh, wollte ich gerade sagen, so, vielleicht ist es so, so, so zum Rausschmeißen oder irgendwie sowas, ne? Genau, äh, auf jeden Fall, wir testen halt drei Spiele an, jeweils so ungefähr zehn Minuten und dann äh, mal gucken, lägt es, ist es gut spielbar und so weiter und so weiter, damit ihr einfach mal einen Eindruck habt, aber ich würde sagen, genug geschnackt, wollen wir starten, mein guter? Auf geht's, wähle die Waffen, mal vor. So, äh, welches Spiel nehmen wir? Ich würde sagen, wir starten mal mit Joe und Mac 2. Das hast du ja äh, schon in deinem letzten Stream mal im Multiplayer gespielt und ich habe ja hab genau. jetzt letztens den ersten Teil als Test gehabt. Woll, wollen wir mal sagen, gucken wir Aber einfach ebenso. mal rein, ne? Data East ist ja jetzt auch keine unbekannte Schmiede damals zu 16-Bit-Zeiten. Die haben ja. ja in der Regel schon Qualität produziert. sollte man zumindest, ne? Ja, also rein optisch fand ich die Joe Mac-Titel total geil. Den ersten Teil habe ich auch tatsächlich in der US-Version physisch hier, ja. den habe ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal durchgespielt. Das ja, hat schon Bock gemacht. Ja, ich musste hier gerade mal kurz die Optionen bedrücken, weil ich habe es nämlich noch nicht im Multiplayer gespielt, deswegen, wenn hier irgendwelche komischen Optionseinblendungen sind und so weiter... Da bin ich wie immer noch ein bisschen verwirrt. So, aber was also ist denn. Ich glaube, Super 2 ist, glaube ich, Friendly Fire. Da oh. wir uns seit ich Das wollen wir nicht unbedingt, oder? Äh, lass mal. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, steigen wir gleich hier ein. Ja. Mal gucken. <lacht> ich finde, die, die Figuren sehen so geil aus. Die sind so richtig schön Neandertaler, weißt du? Denen springt die Dummheit aus dem Gesicht. Ja, also wie ich im Prinzip, oder? Ja, mehr ob, oder weniger, ob, obwohl diese Frisur ist natürlich grandios. So eine lange Frisur, die nahtlos ja. in diesen Backenbart übergeht. Herrlich. Ja. Hätte ich so, Bartwuchs, würde ich auch so rumlaufen. Genau. Erstmal ein Knochen, dann eine Krone. Auch schön finde ich die, die Handschellen, die er da am Handgelenk Ja. Hat. Ich wusste nicht, dass die damals schon Ketten hatten. Ja, sicher. Ja, wusstest du das nicht? Nee. <lacht> wer ist denn wer überhaupt? Ich bin der blaue. Ah. Du bist blau, okay, also wie ich immer. Bin blau. Ich, immer. Ja, genau, okay, Pausenmenü tauschen. Okay, können wir tauschen. Also wenn ich blau sein möchte, können wir tauschen. Aber ich würde sagen, Story, die wird, denke ich mal, eher 0815 ja, sein. Das ist zu vernachlässigt. Äh, ja, also äh, Typ hat Krone geklaut, wir werden losgeschickt, um mit Krone äh, zurückzuholen und Typ zu verhauen. Also okay, scheint ein normales Beat'em ab zu sein, ne? Hoppla. Wobei, weil bei der erste ja eher... Hm, wo bin ich denn jetzt gelandet? Nee, das ist nicht ganz beat'em up. Das ist schon okay. eher Action-Plattformer. Ah, weil, weil, weil, ich war nämlich gerade verwirrt, weil der erste Teil, der war ja wirklich eher so Action-Plattformer. Ja, äh, sehr, sehr es, cooler ja. Stil. Und das ist genauso. Okay, gut. Cardi, Cardi, Belli sind wir. Cardi so. Auf geht's. Bam, bam. Schöne Dinos auf die Fresse. <lacht> oh, da, äh... Holzen du ja durch. <lacht> Ach, du kannst ja doch schießen. Ist ja Frechheit. Ja, das ist, weil ich äh, eben so eine Frucht... Kannst du die, die, äh. Wie praktisch. mir das Wort nicht ein. Schau Ach, Samen. Samen. Ist? Ja, ja, genau. Kerne, das war das Wort. Das <lacht> war. Ja, Samen ist Samen. ja quasi. Kerne so mit, äh, Aber wie, wie klein sind die Raptoren denn, bitteschön? Um Gottes Willen. Das sind doch Baby-Raptoren. Müssen wir hier hoch? Ah, da muss man hier wahrscheinlich so timen, ne? Ja. <lacht> oh, du kriegst mir einen Arsch hier. Was soll das denn? Das äh, überlasse ich anders. <lacht> Arschkriechen war nie mein Fall und das wird es auch gut Ne, das, das ist auch gut so. Chicken! Oh, Was, was bist du denn <lacht> da? Gefallen. Kamikaze auf eine Brücke, die gerade am kollabieren ist. Ha? Ja, ich Komischerweise, Schatten ich gesehen. bin da Jose ich gerade. <lacht> Ja, da, dann bin ich wohl Mac. Da läuft irgendwas schief, äh, okay. würde ich sagen. Da haben wir es irgendwie ich, falsch äh, ausgewählt. Ich bin hier irgendwie fest. Ich bin ja. hier unten und. Äh, du musst hier, oh, du musst hier diese links Brücke links hier benutzen. Ist. Genau, genau. Ich Ach, okay. Ah, okay. okay. Gegner respawnen oh, oh, anscheinend. Aber das finde ich aber ganz, gar nicht mal so schlecht, dass wir auch so ein bisschen zusammenarbeiten müssen. Ja. Chicken! Nee, gar nicht wahr. Das war Braten! <lacht> Braten! Ich finde das super, wie man die Typen hier in den Boden stammt. Ja. <lacht> so war das halt früher. Ja, ja, da ist nicht lange gefackelt worden. Ne? Eben. Gab's da gab es mit der groben Keule. Boah, sind aber hier viele. Oh, da hat er dich aber gut in die Mangel genommen. Ich wollte gerade sagen, das sah fast so aus, als hätte er mich über Knie gelegt. Aber ich muss sagen, so... Zumindest gefühlt vom Eindruck, so ein bisschen mehr Brawler als Action-Plattformer ist das schon. Also der, der Nein, erste... Da sind schon ein paar Hüpfeinlagen. Ja, das schon, aber... Mm. Oder habe ich das einfach falsch im Kopf? It's locked. Okay, da müssen ja, wir irgendwie du aufmachen. Hast den Schlüssel, genau. da war ah, der... natürlich habe ich den Schlüssel. Was erwartest du? Also so weit du? bin ich in meinem Stream. Ich habe ja letztes Wochenende, wie du eben schon erwähnt hast, mit dem mit unserem Freund, Freund und Kollegen Christophs Man Cave auch ein bisschen Super Nintendo gestreamt. Und da haben wir auch Joe und Mac gespielt und sind auch irgendwie so... Das erste Level haben wir geschafft, aber irgendwie... <lacht> Danach ging es, ja stimmt, danach ging es Ende. Ähm, den äh, Guten verlinke ich natürlich auch in den Kommentaren äh, unten in der Beschreibung natürlich. Wenn ich es nicht vergesse, wenn ich es vergessen sollte, dann äh, weist mich gerne auch unfreundlich in den Kommentaren drauf hin. Und den so verlinke ich natürlich sowieso, aber wie komme ich da hoch? Du hast nicht aufgepasst, da stand Ride the Worm. Das ist natürlich ah, da ist gar nicht aber fies. Aber ist quasi eine Plattform. Ah, ähm, ich wollte sagen, äh, den guten Joe kennt ihr wahrscheinlich, aber ich verlinke ihn euch natürlich wie immer. Ich kann euch beide Kanäle nur wärmstens empfehlen auf jeden Fall. Aber genug Geschleime. Oh, was haben wir hier denn? Hier, lass mich das machen. Da <lacht> haben wir nämlich die ganzen Leben verloren. Hier. springen. Also sie gucken schon mal nicht sehr begeistert, muss ich sagen. Wieso? Die sind doch total voller Verlust. Ja, überlass das, das mir! Ja, überlass ich. das mir! Ich hab das Timing verkackt, wenn die blöde Schrecke <lacht> da kam, aber ich krieg das hin. Du weißt doch Streamer, oder nicht, nicht Streamer, aber auf, Video aufnehmen, Ausrede Nummer 1, ich war so aufs Labern konzentriert, da konnte ich gar nicht genug, äh, früh genug reagieren. Hey, aber ohne Witz, das ist gar nicht so einfach. Eben, eben. Ich spiele ja auch ganz oft mit dem mit dem äh, Christoph Streetfighter, Fighter. Und ich kriege jedes Mal von ihm auf die Fresse, vor allem wenn wir halt streamen oder ich das aufnehme oder so, weil ich dann hinterher feststelle: Okay, wenn wir kämpfen, hält er einfach das Maul und verprügelt mich, wenn ich <lacht> zwischendurch noch versuche zu entertainen. Du redest einfach zu gerne und zu viel. Ja. <lacht> nein, mein Guter. So ist das, wenn man so ein narzisstischer Bastard ist wie ich und man nicht gerne reden hört, ne? So, ich, so, ich rede jetzt mal nein. nicht. Nein! Jo! <lacht> Tut mir leid, ich, hab die, ich, hab die, ich wollte die Ringe da einsammeln. Ich es jetzt mal. <lacht> ne? Bist du da oben? Äh, ich hab, ich hab, ich, weil ich beim letzten Mal habe ich den Grünhaarigen gespielt, deswegen habe ich mich gerade ah. auf das Ding zu hauen. Aber leckmäßig oder so, das geht eigentlich, oder? Da ja, in ihrem Stream habe ich das, hab das Gefühl, ist, größere Probleme gehabt. Nee, das ging auch deutlich besser, als zum Beispiel die Woche davor, als ich mit dem mitron NES gestreamt habe. Stimmt. Da war die Verbindung echt nicht besonders prall. Na ja gut, das war vielleicht, war da gerade irgendwie, das war glaube ich auch Wochenende, ne? Da waren vielleicht viele auf dem Server, vielleicht irgendwie sowas in der Art. Ah, ähm, so, so, was, was hast du denn wieder gemacht? <lacht> <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ja, Game Over. Ja. Dann würde ich sagen, probieren wir auch mal ein anderes Spiel aus, oder? Bevor wir jetzt das wieder probieren. Das war nicht mein Versagen. Nein, nein, gar nicht. Ich bin nämlich der Pro-Gamer. Wie komme ich hier wieder zurück? L und r gleichzeitig. Also die beiden L und r Ah. Zurück zur Spielerauswahl. Zurück oh, zur Spielerauswahl. Ich hab falschen dass Knopf ich gedrückt. Dass Pro-Gamer von uns allen bin, hat man natürlich auch im Retro-Battle 2019 ja. ganz <lacht> können, dass ich ja sang- und klanglos mit den wenigsten Punkten als letzter beendet habe. Ja, ich war ja vorletzter, also äh, quasi... Ja, also ihr seht, Mit ja, Wuppetleckert haben wir uns beide nicht. <lacht> ja. Lernen könnt ihr von uns nichts. Naja, aber das, das sollte ihr, glaube mittlerweile alle auch äh, gemerkt haben, dass, dass wir nicht gerade durch unsere spielerische Qualität punkten, ähm, sage ich mal. Ja. Ne? Ich glaube, das ist eher vor allem deine stellare Persönlichkeit, dass die, die, die Massen begeistert. <lacht> Und deine natürlich auch lieber Joe. Ja. Nein, nein, aber hier Ehre, wem Ehre gebührt, äh, herzlichen Glückwunsch <lacht> nochmal zu den 1000 Abos, die du geknackt hast. Pandamania ist Running Wild. Seit du die tausend äh, geknackt hast, sehe ich, wo ich gehe und stehe, nur irgendwelche Panda-Designs. Und mache jedes Mal brav Fotos davon, da kriegst du noch ein bisschen was. von Ja, ich, ich werde immer zugesperrt mit den Bildern. Und äh, ich glaube, das war jetzt so dieser perfekte Zeitpunkt, Weißt ja. du, vor zwei Jahren waren Eulen ganz dolle in und ja, ja. keine Ahnung, was das Scheiße, letztes Jahr war. Da scheint es gerade momentan die Pandas zu sein. Also ganz ja. toll fand ich den Panda-Bettvorleger, den du mir bei DM warst, glaube ich. Keine, ja, keine Werbung natürlich, äh, gezeigt hast. Ja, war aber ich würde sagen... eine große Drogeriemarktkette. Genau. Sehr, sehr viele Panda-Produkte im Angebot. Oh, uh, wir sollen gegen Aids agieren. Hm. Ich, äh, ich ja, habe okay. einfach mal beschlossen, wir ja, nehmen das geht's. japanische Game. Ja. Ja, das ist Puyo Puyo. In Deutschland gibt es das in Form von Kirby's Ghost Trap. Ja. Oder respektive, wer, wer sich auf den Mega Drive fühlt, ist das dasselbe Spielprinzip wie zum Beispiel äh, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Das klingt das so fies, ein. aber im Prinzip hier ein, ach du Scheiße, äh, speicher oder? Zwei Ach, da! Döme, die zwei Möppel sind. <lacht> ja, zwei Möppel? Da haben wir Westeuropäer ja alle so unheimlich gut in Japanisch sind. So, ähm, quasi nur das Level aus. Also, da hätten Sie aber irgendwie Untertitel anbieten können. Ich nehme das ja, ne? hier einfach mal, oder? Ach nee, das andere. Ach, das sind die Spielfelder wahrscheinlich. Ja, das sind die Spielfelder. Ich nehme einfach mal das. Ja, ich hatte, als ich mit Chris, nee, mit Christoph gespielt hatte, hat Gelb-Tetris-Gedönse da. Äh, Achso, Level, Select Level? Ich hab drei, ich? keine Ahnung. Ach, das, ach, wie bei Tetris wahrscheinlich, wie schnell es runter geht. Richtig. So. Und Ziel ist hier halt, vier von einer Farbe in irgendeine zu bringen. Sollten wir hinkriegen, würde ich sagen. Ja, Auch das, das spielt sich, sich eigentlich äh, relativ chillig, muss ich sagen. Ich mag diese Art, diese Puyo-Puyo-Puzzle-Spiele eigentlich sehr gerne. Ja, mag ich eigentlich fast lieber als Tetris. Ich bin zwar gnadenlos schlecht in den Dingern, aber... Ja. So, und dann kriegst du dann nämlich irgendwie was Genau, dann können wir uns gegenseitig hier äh, Also Prinzip, ähm, uh, sag ich mal normales äh, Match 3 ähm, Multiplayer-Prinzip, kann man sagen. Ja, Match 4 im Oder Match 4, also, ja. Match 3 wäre dann äh, die Sega war Ach, das äh, ist Columns, ne? Columns, genau. Genau. Auch ein schönes Plus, Spiel, macht Spaß. Ja. Hat auch jeder, der jemals Mega Drive gehabt hat, weil das auf dieser, ähm, auf dieser 3-in-1-Spiel-Cartridge drauf war, die mit jedem Mega Drive irgendwie. Also, ja. Es gibt keine Entschuldigung, Callums nicht zu kennen. Beim Game Gear eh nicht, da haben sie das ja quasi als äh, großen Tetus-Konkurrenten äh, quasi. Das ja. ah, ist doch ein gutes Spiel. Wollte ich gerade sagen, also man kann nichts. Oh, ich baue hier gerade scheiße. Ja, das ist das. Äh scheiße. Ja, obwohl Fluchen, ne? Ähm Sieht aber Egal, wollte ich gerade sagen, ich bin gerade irgendwie blöd, also nicht nur gerade, sondern grundsätzlich natürlich, aber... Übersost, übersost. Ähm, Ach, Kacke. vielleicht kriege ich dann gleich irgendwie voll die große Combo mhm. dings und sage ich, das war volle Absicht, wie zum Beispiel hier. Meine Damen und yeah. Herren, das war uh. volle Absicht. <lacht> Bullshit. Ich meine, so ein Mist... Zu, zuerst so ein bisschen tiefstapeln ja, ne? und dann hier die, die äh, sicken Skills quasi raushängen lassen. Ja, ah. ich das schon. Das ja voll ab. Aber das macht gar nichts. Ich krieg das schon hin. Ja, pass mal auf, pass mal auf! Ja, ich pass auf, dann zeig doch her. Ja. Ich <lacht> du wolltest es ja scheiße. unbedingt sehen. <lacht> Ich hätte ja Gnade walten können, aber. Nein, Gnade ist doch was für Pussis. <lacht> genau die richtige Einstellung. Ah, blau. Ah, aber ich muss sagen, hier ähm, den Analog-Stick dafür zu nehmen. Dafür ist die Sensitivität teilweise in etwas. Obwohl es geht Warum einfach gerade du denn viel schneller. Mit weil, ich, weil ich ein Kacknoob bin, deswegen. Mit was spielst du denn? Mit, mit dem Pro-Controller. Ach so Naja, ja ich weiß, du hast denn? den äh, 8-bit Dough, glaube ich, ne? Nutzt du. Aus. Aber weil ich den äh, zwar auch habe, oh, aber noch nicht gekoppelt habe, ich Idiot, muss ich den Pro-Konfort. Boah! Ja. Ey! Das sind zicke Skills. Hast du das gesehen? <lacht> Ey! Aha! Jetzt gehen sie alle so schnell runter! Ich glaube, das. das ist Rot. Wird nichts mehr. Doch, doch, doch. Warte, warte, warte. Noch ist nicht vorbei. Noch ist nicht vorbei. Aber das finde ich komisch, dass sie das bisschen dann doch nicht untertitelt haben, irgendwie. Oder keine Ahnung. Weil vom Spiel her kannst du es ja lockerst spielen, wenn du wissen würdest, was ist. bei manchen kann man es sich denken. Aber. Ja, aber das wäre wohl durchaus. Ja, aber weiß einfach ein paar Untertitel. Ach. Falls man es wegen der Story spielt wenn es da eine Ja, weil, man, weil so viele Leute passen Spiele ja ganz oft wegen der Story spielen. Ja, sicher. Ne? Ja, ich glaube, bei mir ist nee, es gerade rum. Ich ah, Kacke! Kacke! Ah, ich habe das Glück Nein. gehabt, dass. Ah, jawohl! Jawohl! Oh. Ja, aber so knapp! So knapp! Ja, wie man in meiner alten Heimat München Gladbach sagen würde, um Sack Haaresbraten. <lacht> <lacht> macht Spaß. Sehr geil. Macht aber Spaß, aber ich würde sagen. Ja. Zweite Runde muss bitte nicht willst, unbedingt sein, oder? Bitte, bitte, bitte, bitte. Ich nee. würde sagen, wir äh, skippen mal einfach munter rum. Na gut, das machst du nur, weil du jetzt gerade gewonnen hast. <lacht> und so wollte ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich für alle Ewigkeiten immer rumposaunen, dass ich dich bei Puyo Puyo abgezogen habe. Aber und Du kannst direkt nicht das Gegenteil äh, beweisen. Das ist Street Credibility, die du dir nie kaufen kannst. Ne? <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wissen wir, was Entspanntes. Ja. Super Tennis. Auf geht's. Da habe ich den Christoph nämlich nass gemacht in Super Tennis. Ja, so, so Tennis-Spiele kann ich nämlich nicht. Hat. Ich bin zu doof dafür. Aber mal was anderes, Panda. Am 22.09. findet doch eine Börse statt, und zwar die Retro Games Con, im wunderschönen Bonn, wo ich noch nie mal blieb. Ich auch nicht? Ich habe mir sagen lassen, da trifft man dich an. Ist das nicht so? Oh, ich habe wieder falschen Knopf gedrückt. <lacht> Vor Schreck. Äh, warte. Oh ja, lieber Joe. Ich werde da sein. Du etwa oh auch? So ein Zufall. Ja, auch ich werde anwesend sein <lacht> auf der Retro Games Con in Bonn. Das ist ja fantastisch. Ich fasse <lacht> mir an den Kopf. Ich fasse mir gerade jetzt auch an den Kopf, ähm, aber der, der Joe wahrscheinlich auch. Er sieht das gerade noch nicht. Ähm, ja, aber Spaß beiseite. Wir werden auf der Retro Con in äh, äh, Bonn sein. Viele okay. andere auch. Und es wird ein Fest werden. Ja. Ist Der gleiche Veranstalter wie die Retro Games Con in Wissen. Äh, wer unsere Videos von da vielleicht nicht gesehen hat, kann das gerne noch nachholen. Panda verlinkt die gerne. Das war eine super coole Veranstaltung. Für mich bisher die ja. schönste Börse in diesem Jahr. Ähm, wer Bock hat, uns da zu treffen und da hinzukommen und so weiter, lasst euch einfach in Bonn blicken. Ich habe sogar noch einen Freigutschein. Das werde ich selber am Samstag oder am Sonntag bei mir in dem Video auch nochmal erwähnen. Aber auch für euch, die lieben Panda-Zuschauer. Wer da kostenlosen Eintritt haben will, ich habe vom letzten Mal noch ein Freiticket übrig. Der Erste, der mich an dem Tag vor der Halle da tackelt und sagt, ey Joe, hast du das Freiticket noch? Der kriegt das. Aber auch, ihr müsst ihn auch tackeln, ja? Ja, aus vollem Lauf. <lacht> <lacht> auch so von hinten, wenn er euch nicht sieht, einfach reinrennen, ne? Ja. Mit wieso, Ellbogen. Wieso, ach, du ist die Kontrolle. Wieso kann... Ah, äh, jetzt kann ich er. Wen nehme ich denn? Wer ist denn hier? Oh, ich habe jetzt nicht? irgendwas gedrückt, aber ich habe hier so einen coolen Porno-Balken. Herrlich. Ja, das ist natürlich viel wert. Ich nehme Matt. Ja, oh, also guck mal hier. Porno-Balken gegen... Äh. Ja, da Habe ich ja quasi wie, schon gewonnen. Der andere Typ sieht aus, als würde er auch Arten was zu bieten hat. <lacht> Nee, aber äh, Bonn wird bestimmt schön, ähm, der ja. Veranstalter, der bringt auch immer ein sehr schönes Rahmenprogramm, ähm, ich denke ja. mal, so dieser Mario Kart-Turnier und sowas wird wieder am Start sein, also, falls ihr in der Nähe wohnen solltet, kommt Oder vorbei. Einfach bereit seid, da vielleicht 100 Kilometer fahren, es ist ein Sonntag, es ist ein schöner Familienaus. lasst euch da ruhig blicken, Genau. und vor allem sagt uns Hallo, wir reagieren vielleicht erstmal ein bisschen komisch, weil wir euch nicht kennen, aber äh, nachdem ihr euch dann vorgestellt habt und wir wissen, dass ihr Zuschauer seid, sind wir immer sehr nett zufrieden. Ab und zu. Also ich laufe immer weiß. auch äh, relativ verpeilt herum, einfach anquatschen. Ja, genau. Ich, ich höre auf Panda, dann weiß ich Bescheid. Ja, und ich höre auf ey du oder hi, ey Joe oder was auch immer. Oder, oder halt auf den l punkt ne? Oder Salvatore oder... oder <lacht> Wie auch immer, Ist gar egal. Kann es sein, dass ich gerade dich ziemlich abziehe? Ja, das mag sein. <lacht> das hat aber überhaupt nichts mit deinen Fähigkeiten zu Nein. tun. Nein, weil du gerade geredet hast, ne? Ja, ja. Aber Joe, sag mal, wie war dein Tag so? Oh, mein Tag war hervorragend, lieber Patrick. <lacht> Vielen Dank, dass du nachfragst. Du willst mich hier nur in ein Gespräch verwickeln. Nein. Und wie ihr seht, funktioniert das auch sehr gut. Dann erzähl mal, Joe. Was hast du denn genau getrieben? Ich war arbeiten. bin dann nach Hause gekommen, habe ein Stück kalte Pizza von gestern gegessen und sitze jetzt hier und nehme dir ein Video auf. Echt? Oh mein ja. Gott. Ach, ich bin hier ja, oben. Vor. Ja. Jetzt habe ich gerade den Eindruck, dass der Ball nicht ganz flüssig läuft. Jetzt geht's wieder. Bei mir schon. Also jetzt hatte ich hier gerade so ein paar Frameskips. Also es war nicht, nicht hakelig, aber der Ball war von der Jetzt Animation kommen die technischen Ausreden. ausreden. Nee, so, ich habe doch gewonnen den Punkt gerade. Ha! Na, na, ich habe zu früh <lacht> geschlagen. <lacht> <lacht> also ich finde ja Super-Tennis auf dem Super-Nintendo ist Super. das drittbeste Tennis <lacht> Das drittbeste Tennis auf der ganzen Welt. Das beste Welt. ist ja das Tennis für, für Gameboy. Nein, das beste ist Virtual Tennis für die Dreamcard. Das habe ich nicht kommt gespielt. Tennis für den Gameboy. Das ist wirklich geil. Das ja. also ist auch für Leute, die mit, der, mit dem Sport an sich überhaupt nichts anfangen können, so wie ich. Virtual Tennis ist eines der besten Multiplayer-Spiele überhaupt. Ich muss es irgendwann mal anspielen, glaube ich. Ja. Es gibt auch Versionen von Virtual Tennis ja. für, ich glaube, PS2. Und es gibt auch einen Ableger, den habe ich sogar. Virtual Tennis 3 gibt es auch für die PS3, aber das gefällt mir leider nicht. Okay. Stimmt, das war. Du hast überhaupt ja keine Playstation, ne? Äh, nee, ich bin ja. Äh, ja nur ähm, reiner Nintendo und äh, Game Gear-Jünger. Genau, ähm, also zumindest, aber äh, meine Spielehistorie ist ja nach dem Super Nintendo bin ich so komplett auf PC-Gaming umgestiegen. Und, ähm. Deswegen habe ich jetzt keine nostalgischen Erinnerungen an Nintendo 64, PlayStation 1 ja. und so weiter. Und ganz ehrlich, diese, zumindest diese Nintendo 64, PlayStation 1-Generation ist in meinen Augen sehr schlecht gealtert. Und ja. wenn man da keinen Bezug dazu hat, hm, ich weiß nicht. Es, es gibt kaum einen Grund, alte PlayStation-Spiele nochmal zu spielen. Eben, außer man ja. hat halt wirklich Nostalgie, ne? <lacht> ja. Ist wirklich wahr. So, ihr habt jetzt äh, demonstriert bekommen, dass es auch andersrum das war es, weil ich gelabert der habe. Und der hat total versagt. Jetzt, wo ich ihn darauf hingewiesen habe, geht das nur so weiter. Ich räume das ab hier und dann können wir das nächste Spiel spielen. <lacht> ja, ja. Jo, so, was, was hast den du denn morgen so vor? <lacht> Erzähl mal. Wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt äh, so Internet-Fame hat mit äh, quasi Milliarden von Jüngern, die einem auch <lacht> So, Unterwäsche nachwerfen. Ja, es ich, einem der Fame da relativ schnell zu Kopf oder geht das noch recht langsam? Habe ich da irgendwas gehört? Also, liebe Zuschauer, habt ihr gerade was gehört? Irgendwie hörte sich so wie so Quieken an von einem YouTuber unter 1000 Abonnenten? Irgendwas? <lacht> ja, Wir sind ja alle sehr dankbar, dass du dich überhaupt noch. Also, ich, ich höre gerade nichts. Ihr? Hm. Komisch. Ja, wenn du mein Gesicht sehen könntest, dann äh, würdest... <lacht> Nee, ist aber ähm, es ist halt wirklich schwer, wie die ganzen Fans ähm, einen belagern und ach, ich muss mir schon ja. Sicherheitsdienst ähm, einbestellen und ach, ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, ja. ich habe gehört, du planst ja jetzt auch ein Musikalbum irgendwie. <lacht> Oder so hat's ein Panda-Rap. <lacht> ja. Oh Gott, <lacht> stell mir das gerade wirklich vor. Es gibt keinen unmusikalerischen Menschen als mich. Doch nicht. <lacht> und du musst natürlich jetzt teilnehmen am großen Sommerhaus. Ja, also Z-Promi bin ich mittlerweile, ja, oder? Mindestens. Also ich habe teilweise da, denke ich mal, mehr geleistet als diese wirklichen Teilnehmer, würde ich fast behaupten. Ist das bei dir jetzt auch schon so, dass wenn wenn jemand was zum Verkaufen anbietet, du da davon ausgehst, dass du es umsonst ja, Natürlich, was umsonst? Wegen deines Fames? Sicher, ich stehe bei Edeka an der Kasse und wie ich muss bezahlen. Ja, ich kann das ich auch glaub, an dem Video hier erwähnen oder hier bei Twitter kurz posten. Was soll denn ja, das? Ich wollte gerade sagen, ich habe das jetzt schon häufiger gehört, dass man das Fame ist, dass man dann Leuten sagt hier, das was du da gemacht hast, das mich, äh, aber ich bezahle das nicht, sondern äh, ja, ist auch richtig ich bin ja so. Ein und ich erwähne das dann mal. Ja, wobei ich habe ja kein Instagram, weil die ganzen coolen Leute, die posten das also auf Instagram und äh, das ja, habe ja, ich ja nicht. Ich äh, muss ja dazu sagen, jetzt, nein, das ist natürlich ein Quatsch, das macht keiner. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, ich bin ja jetzt gerade dabei, aus sämtlichen Social-Media-Geschichten auszusteigen. Ich habe mein Facebook hab ich gelöscht, äh, Instagram habe ich schon seit Monaten. Der hat gezählt? Er, er hat tatsächlich gezählt. Und äh, das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist Twitter. weil mir dieser, dieser Informationswahn so ein bisschen auf den Sack geht. Ja, bei Facebook bin ich auch nicht wirklich aktiv, ehrlich gesagt. Ha, gewonnen! Ich ähm, äh, bin auf Facebook nicht so aktiv, weil im Prinzip ist es eh nur. Man braucht es nicht. Man braucht also Twitter finde ich eigentlich ganz, gar nicht mal so schlecht. Da kann man mal kurz Informationen ja, sich austauschen okay. und raustauen, das geht. Ähm, aber so andere. Vor allem bei Twitter ist es tatsächlich so, du gibst ja an, welchen Themen du oder welchen ja. Leuten oder welchen Sachen. Und ich kriege ganz, ganz selten bei Twitter im Feed irgendwie Zeug, das mich absolut gar nicht interessiert. Und das ja. ist halt ein großer Kontrast zu Facebook, weil ich stelle halt immer wieder fest: denn du, du, machst das, du nimmst das Handy in die Hand, machst Facebook auf, scrollst dann da irgendwie drei Seiten runter und hast nur Zeug gesehen, dass dich absolut nicht die Bohne interessiert. Ja, falls irgendwie die Mutti dich, von der Mutti oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ja, oder du kriegst Zeit Werbung für hat. Sachen, ja. zu denen du absolut überhaupt keinen Bezug hast oder. Du wirst mit Meinungen von Menschen konfrontiert, mit denen du keineswegs konform gehst mhm. und ich reg mich da regelmäßig eigentlich viel mehr drüber auf, als wenn das in irgendeiner Form nutzt, Und deswegen habe ich mich entschieden, Facebook oh. bei nicht mehr. Eben, einfach ignorieren und gut ist. Ja. Ja, wie sind denn du hast ja, du hast ja vielleicht die ein oder andere an deinem Kanal Nein. gibt ich jetzt hier, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber ich weiß ja, dass du da noch ein, ein kleines Projekt planst. Hast, mhm. Kannst du da schon was zu sagen, wann das äh, veröffentlicht werden soll? Ja, du meinst du natürlich, mein ich habe ja in meinem 1000 Abonnenten-Video, habe ich ja dazu ja, aufgerufen. Dein Selbst, deine Selbstbeweihräucherung. <lacht> <zu verstehen. lacht> ja, natürlich. Also das, Da, ähm, da habe ich mir schon einiges überlegt, da wird euch auch einiges erwarten. Ich muss mal gucken, ich habe übernächste Woche Urlaub. Da werde ich das, denke ich, mal drehen, weil da will ich mir echt mal Zeit nehmen und das kann man dann nicht irgendwie ähm, übers Knie brechen quasi ähm, arbeitsmäßig bin ich auch sehr gerade stark eingespannt deswegen ähm, muss man auch der richtigen stimmung für sein ein ähm, ja. paar videobeiträge die kommen auch noch rein. ein paar habe ich schon die sehr schön sind ähm, aber ich denke mal das wird dann übernächste woche genau und es ist geplant, also, nach der, äh, genau nach, also der Sonntag denn nach der Börse in Bonn und denk mal, das Börsenvideo und Pickup-Video, weil ich den Urlaub habe und Zeit habe, das würde ja mal irgendwie so außer der Regel innerhalb der Woche irgendwann kommen. Aber genau äh, gucke ich das noch und äh, Details kommen natürlich dann im Community-Tab, was ja bei mir jetzt endlich freigeschaltet ist. Und ja. äh, quasi das Twitter des äh, YouTubes ist quasi so ähnlich. Ähm, genau. Das ist die einzige Funktion, die ich auch wirklich sehr, sehr gerne ja. hätte. Glückwünsche, die ich erneut dazu. Es ist aber wirklich traurig, ja, das dass, das, dass das cool. nur für ab 1000 Abonnenten ist, als ob jetzt ja, kleinere YouTuber schade, nicht, ja. nicht auch äh, sprechende Community hätten. Ne? Eben, weil ich hätte nämlich auch gern die Möglichkeit, bevor ich, also ich produziere, wenn ich Videos produziere, produziere ich meistens vier, fünf Stück direkt auf einmal, weil ich nicht immer die Zeit habe, um unter der Woche einfach was zu produzieren. Ja, so mache ich das auch. Ich ein paar Sachen, wenn ich mal einen Samstag oder so nichts vorhabe, nehme ich dann ein paar Sachen auf und äh, schneid die dann in den Wochen danach, äh, so, dass ich die dann einfach nur noch hochladen muss. Und da würde ich dann durchaus auch gerne mal einfach nachfragen: äh, Hier Leute, wie sieht's aus? Ich habe die und die Videos. Was wollt ihr davon als erstes Eben. sehen oder was interessiert euch vielleicht gar nicht und ich kann es einfach wieder löschen? Ich habe jetzt einfach hab mal das Spiel beendet. beendet. Ich, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ähm, weil wir hatten vier Sätze gegen vier Sätze das ist doch ein super Unentschieden, oder? Ich finde, ich habe gewonnen. <lacht> <lacht> ja, eigentlich wissen wir ja, wer gewonnen hat. Ja, komm schon, Panda. Dafür, dass ich den Retro-Battle <lacht> <lacht> ja, gebe ich, ich dir. Aber ich würde sagen, gewonnen. eine 10 Minuten pro Spiel, das heißt, eigentlich eine halbe Stunde wollten wir ungefähr machen. Ich würde ja. sagen, jetzt zum Abschluss gucken wir nochmal in den Klassiker rein. Mario Kart. Mario Kart. Ja. So, da. Da haben wir es. Dann Battle ja, Moses kurz mal und dann haben wir euch, glaube ich, genug zugelabert. Ja. wie ist denn dein Fazit für, hey, zwei Spieler? Macht Spaß bisher, würde ich sagen. Also ich bin mal gespannt, was für Spiele noch zusätzlich kommen, obwohl ich irgendwas gelesen habe, dass sie jetzt gar nicht mehr monatlich Spiele äh, raushauen ja, wollen. Ne? das finde ich auch sehr schade. Aber wenn die dafür alle Schwung an Spielen bringen, ja. sollen wir das auch ah, ach, ich muss Ach, ich muss ja oben zwei Spieler. Entschuldigung, ich war gerade... Battle -Mode, Battle-Mode, oder? Battle-Mode, auf jeden Fall. Ja, warte, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Ja, du hast den rechten Stick bewegt. Ah, das darf man nicht. Oh, die klatschig. ich! Nimm du beide Sticks drückst. Nee, du musst sogar nur einen Stick drücken. <lacht> okay. <Bist> nicht? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Spielkind Panda. So, ja, ja sicher natürlich hier den Toad, ne? Ja, und ich Cooper, weil du brauchbaren Fahrer. Okay, das seht ihr gerade nicht, weil ich habe ja den Toad auch bei den, äh, bei der Retrocon in Wissen, bei dem äh, Super Mario Kart Turnier. Da wurde ich ja Dritter, weil irgendwie die anderen Leute nicht erschienen sind und sowas. Ähm, also nicht unbedingt wegen meinen äh, fahrerischen Können. Ähm, aber da war der dritte Preis ein Toad aus Plüsch. Der sitzt auf dem Regal, ja. sieht der seht ja gerade nicht, aber der ist da! Wo bist du denn da? Das geht dich überhaupt nicht an. Wieso kriege ich denn hier die ganze Zeit nicht... Das habe ich gerade selber <lacht> abgeschossen. <lacht> ja? ja du kannst es mir natürlich leicht machen oder mir eine Herausforderung geben, was du willst. Ja, wo bist du? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Du räudiger. Wo ist er denn? Also ich muss sagen, das Damn, klassische genau. Mario Kart ist immer noch eines meiner liebsten Mario Karts. Ah, verdammt. Ich persönlich bevorzuge tatsächlich Mario Kart 64. Na gut, wie gesagt, die 64er Generation ist an mir vorbeigegangen, wobei ich ja äh, mir jetzt ja auch das Switch oder das Wii U Mario Kart geholt habe. Ähm, was, ist, was ja das Mario Kart für die Wii U war und kurz reingespielt habe und äh, jo, schmeckt, macht Spaß. Und ich hatte den äh, Stern. Ja, das Mario Kart 8 finde ich auch richtig geil. Ja. Das habe ich auf der Wii U auch schon ganz ganz viel gespielt, auf der Switch jetzt noch nicht so viel. Aber äh, das ist auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung für eines der besten Multiplayer-Spiele überhaupt. Ja. Ah, verdammt. Obwohl du. Haha. <lacht> Zum Glück habe ich den roten Panzer geworfen, bevor du den Geist äh, benutzt hast. Mhm. Bei, bei der klaut der Gegenstand, glaube ich. Wie das richtig im Kopf habe. So sieht's aus. Du ja. mit deinen roten Panzer, warte. Wo bist du denn? Naja. Sag mal. <lacht> War, war, war, war das auf Super Nintendo nicht alles besser zu erkennen? Ich habe irgendwie das Gefühl, Nein. dass das Ach, echt... Oh. Sieg! Das ist ein eindeutiger Sieg für mich, denn es steht mitten auf dem Bildschirm. Lost <lacht> und Won. Fake News. Fake News. So, jetzt die Preisfrage, Panda. Meinst du, die 25 Euro, die Switch Online-Kosten, lohnen sich... Online-Multiplayer Mario Kart spielen zu können. Nur dafür Jahr. weiß ich nicht, aber das ist natürlich auch... Für ein Jahr. Das sind also im Prinzip schon, also 25 Euro im Jahr ist ja nicht viel. Wobei ich ja sogar noch günstiger habe, ein kleiner Tipp für euch, ich weiß nicht, ob das immer noch gültig ist, wenn ihr euch mit ein paar Leuten zusammentut, es gibt diese Familienaccounts, da zahlt man glaube ich, das habe ich nämlich auch gemacht, da zahlt man glaube ich 35 Euro im Jahr, aber da können denn bis zu fünf Switches oder irgendwie sowas damit äh, gemacht werden. Das heißt, da kann man auch dick Geld sparen auf jeden Fall. Ja. Also ich finde insgesamt, also für die NES für mich nicht gelohnt, Switch online zu kaufen. Aber ich habe es halt damals gemacht, weil ich es mir auch angucken wollte mhm. und auch Multiplayer spielen wollte. Ähm, die Auswahl an Super Nintendo spielen, vielleicht gehst du noch mal... Ausfall. Ja, wollte ich gerade sagen. Äh, bo, bo, bo, bo. Also ich finde halt cool, dass auch so Spiele ja, wie ja, Demon ja. Quest zum Beispiel ja. dabei sind, die ja, ja. als, als ja. Oder, oder Super Metroid, die als Modul, wenn man die als Red. Ja. also die, die Dinger gibt es ja. nicht umsonst noch nicht in meiner Sammlung, weil die Module sind ja. echt teuer. Und das jetzt, dass das ja. jetzt quasi der breiten Masse so verfügbar gemacht wird, diese beiden Titel ja. auf jeden Fall, oder hier auch Kirby's Dream Land 3, finde ich ja. super. Das ist nämlich in Deutschland nie erschienen, von Kirby's Dream Land ja. 3 gibt es US und eine japanische Version und Breath of Fire, Demons Crest allesamt teure Dinger, Eben. die man nicht ohne weiteres für einen vernünftigen Preis bekommt, selbst wenn man nur das Cartridge nimmt. Und auch Zelda ja. ist ein Spiel, das normalerweise noch so zwischen ich sag mal, 35, äh, zwischen 25 und 35 Euro lose ja. geht auf den Börsen. Und einfach zeitlos ist, Ne, das darf man auch nicht vergessen. Natürlich, eines der besten Spiele aller Zeiten. Und auch die ganzen Nintendo-eigenen Titel, Super Mario World, Yoshi's ja. Island, super geil, Super Ghouls and Ghosts macht auch richtig Spaß. Ähm, Solo würde ich jetzt wahrscheinlich nie wieder Super Soccer oder Super Tennis spielen, hm, aber nee. im Multiplayer hat das durchaus seinen Reiz. Ja. Äh, genau wie F-Zero bis heute sehr schade, dass das keinen Multiplayer hat. Das einzige Spiel, was ich von dieser ganzen Collection überhaupt nicht brauche, ist Pilot Wings. Äh, und damit kann ich persönlich echt? ja nichts. Das habe ich früher gesucht und ohne Ende. Deswegen hat das so einen nostalgischen Wert. Aber ich verstehe es, ja, dass es Geschmackssache ist. Bei vielen ist. Leuten so. Ich kann mit Pilot Wings überhaupt nichts anfangen. Aber das muss ja jeder selber wissen. Wollte ich gerade sagen. Stunt Race FX ist so ein bisschen für mich so. Hätte ja, sein, du aber, hey, crappy. crappy, ne? Aber, Als ja. Als Novelty-Geschichte ist das schon ganz geil. Was mich am meisten wundert, ist ah, die Inkludierung von Puyo puyu in der japanischen mhm. Version und UDF, ja. also hier von Earth Defense Force. Ja. Das ist kein Spiel, das auf irgendwelchen Top-Ten-Listen jemals aufgetaucht ist. Das ist kein Spiel, von dem ich vorher je was gehört habe. Ich weiß, dass diese Reihe äh, irgendwann mal auf der 360 noch fortgesetzt wurde mit so, ja, mit so crappigen äh, Over-the-Shoulder-Shootern. Ja. Das hat auch eine sehr, sehr Trash leidenschaftliche Fangemeinde. Das ja, ja. habe ich und mal die mitbekommen. Trash Fans ist das hochgehandelt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es davon überhaupt ein Super Nintendo Teil ich gibt. Ich auch nicht. Aber das, das, das, das muss ja der das Start der Serie gewesen sein, wahrscheinlich. Ja. Ne, dafür ist es natürlich dann ja. echt cool. Eben. Also ich dachte, die, ich, ich gehe davon aus, die wollten einen Computer dabei haben und wohl. Ähm, äh, Gradius als auch A-Type vor kurzem erst sowieso für die Switch veröffentlicht wurden, ja. haben die, die zwei Titel wahrscheinlich gespart, ist jetzt meine Vermutung ähnlich wie äh, die Castlevania's, also Super Castlevania ja. wäre normalerweise auch ein Titel, den er erwarten könnte, aber da hat Konami ja vor kurzem erst seine eigenen Collections rausgebracht und da denke ich, hatten diese Companies wahrscheinlich äh, Veto eingelegt. Und gesagt, hier ich wollte gerade sagen, sagen, da hatten sie Besseres gewonnen, zu tun. <lacht> Kann man auch nachvollziehen, aber ich finde dennoch, das ist eine ziemlich gute Auswahl. Genau. Und auch äh, hier äh, Brawl Brothers als Beat'em Up anstelle von Final Fight. Auch die, die Capcom Final Fight äh, ist ja in der Capcom Beat'em Up Collection dabei. Ja. Auch hier kann man verstehen, wenn Capcom sagt: Nein, das Spiel kriegt ihr nicht für euren Online-Service erstmal, solange unsere, äh, unsere Fans das selber noch kaufen. Eben. <lacht> aber gut, ich würde sagen, äh, wir haben jetzt rund 30 Minuten drauf, äh, ja. Uhr. Das, was wir haben wollten, haben wir. Ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten. Aber mit dem So ist das ja quasi eine Garantie immer. Wie ja, gesagt, Mann. alle angesprochenen Kanäle und so weiter habe ich euch unten verlinkt, wenn ich sie nicht vergesse. Und dann so, vielen Dank, dass du ja, dabei manchmal. warst. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag noch. Egal, was ihr vorhabt. Macht's gut. Ganz genau. Bye, bye.